Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Danny P. Und mein Name ist Metal Mario Master. Und wir begrüßen euch zurück zuletzt bei Yoshis Crafted World. Yay! Crafted World. Es geht weiter mit dem Level <lacht> Belagerung. Äh, der Yoshi ist ja... Sehr... Ja, jetzt ist er wieder aufgemacht. Ja, jetzt bin ich wieder auf... Jetzt ist der blaue Yoshi wieder aufgewacht. Jetzt kann's los. Oh, Yoshi oh, ist uh, uh, äh, Ich meine ja. Äh, ja, ja, ja. Äh. Also jetzt sind sie beide am Heimpen. Ach ja, genau. <lacht> ich sehe schon mal auf das hinaus. Ja, läuft. das haben wir, glaube ich, letztens schon gemerkt. Belagerung. Ja. Sollen wir anfangen? Ja. Dann lass uns anfangen. Fangen wir an. Let's save the world. Ja. For evil. Das wird bestimmt voll schwer. Ich glaube auch. Oh, wenn du das schon so sagst, dann habe ich ein ganz schlechtes Gefühl bei der Sache. Okay, oh. let's go. Ich glaube schon mal. Was? Also Licht da, ja. Also das, das Licht? Mein Gott, wie ist denn der weggeflogen? Ja, hey, guck mal da. Das ist Yoshi. Hallo. hoo Yoshi. Ja, schön. Aber ich merke gerade, der geht's jetzt nach oben die ganze Zeit. Ich merke das auch, weil er jetzt nur nach oben. Wie ist das denn möglich? Das ist doch physikalisch gar nicht möglich. Oh, scheiße, Aber wünsch. Also, wenn wir den machen, wir müssen dann nicht die Magnete eigentlich abgehen. Ja. Aber warum, ich bin schon gestorben. schenk Zeitdingen. Ja, du mal auf der anderen Seite. Ja, das wäre glaube ich. Oh nein! Oh, das doch noch. Noch da war noch eine. Das hast du verpasst. Ah. ja. 100 Prozent Dinge haben wir sowieso schon aufgegeben ah wollte ich gerade sagen wir haben wir haben schon aufgegeben also fragt nicht ob, ob wir jemals weiter die 100 Prozent machen nein machen wir nicht wir könnten das schaffen also das ist jetzt nicht das Problem aber wir es, wollen nicht es ist ein bisschen nervig irgendwie gemacht so wenn jeder Level noch mal drei vier Mal rein müssen ja da wirklich wir könnten das machen aber wir haben keine Lust dazu Alter also. Aho! Was ist das für ein Level? Ich mag es nicht. Werden da? Was getroffen? Das ist der Scheinwerfer, der sich dann die ganze Zeit dreht. Ja, ich war doch hier oben in der Luft. Was? Was? Warum es schon Richtung Ziel? Oh Gott. Hey, was okay, was okay, gerne. Okay, wir nehmen Sonn. Ja, drei Minuten. Mann. Was? Warum ging das Level so kurz? Dann die OLP, weiß also nicht egal. Wir haben nur eine Blume gefunden. <lacht> also so wenig blumen habe ich noch nie gefunden ja Na gut aber das ist das ist mir jetzt aber auch gerade so egal ja. dann soll er gehen das kommt ja 80 blumen noch mal 30 was für ein gier schon der hier der da will wahrscheinlich auch blumen das sieht schon so aus der hat schon eine blume auf dem t-shirt von, von mir gibt es keine blumen gibt es von dir blumen ich hoffe, die reichen noch äh, mit bei ihr alle Level freischalten. Ich hoffe auch mal, jetzt hm? oh, yeah. oh, knall auf Fall. Oh Gott, oh, oh, nee. das sieht, sieht mir richtig schwer aus. Ich glaube, das ist da die ganze Zeit nach oben geht. Ja, Ich habe schon im Hintergrund gesehen, es muss nach oben gehen. Ja, da, da ist es wird wieder nicht so lang. Glaube ich. Hm. Hat er der eine Bazooka? Ja, hat er, <lacht> er hat voll auf mich, auf mich gefeuert. Ähm, okay. Ruhe da draußen. Wir versuchen hier professionell zu sein. Ähm, oder okay. so. Oder sowas, ne? Ja, oh Gott. Aber, ähm, okay, ich wollte schon sagen, wenn es gerade wird, ha, ich bin eine bessere Kanonenkugel. Ja, er ist eine bessere äh, Kanonenkugel. Dann über P2019. Warum äh, äh, geht es nicht? Nee, es geht nur, es geht nach rechts. Oh, doch, doch, da nicht nee, auch. Ja, ha, ja. Also gesehen, du bist eine gute Kanonenkugel. Ich wusste ich wusste, dass du es drauf hattest. Äh. Äh. Okay. Ah, du hast mir das Leben gerettet. Genauso war geplant. Genauso war es geplant, dass du mir das Leben rettest. Ja. Oh mein Gott, das ist Karmec. Hallo Karmek. Geh weg, Karmec. Äh. <lacht> äh. Äh, ja. Mhm. Okay. Was, was soll. Ich? Was ihr in hier? Wiesmal? Eine Münze. Eine Münze. Wow. Ach, die kann man kaputt machen. Ja klar. Sollte auch erst mal gesehen. Band war da gerade deswegen. Ich muss doch was sein. Was sagt mir mein Riechorgan? Oh, ja. Sind wir oben? Ja, okay. Ah. Okay, Ah, ich komme hier nicht vor. Oder warte mal, warum sind, sind die ganzen Flyers hier? Will hier hochkommen? Glaube ich allerdings nicht. Ich Aber ich habe jetzt keinen Bock, das herauszufinden. Okay. Nein. Uh, nein, doch ist nix. Aber oh, da ist was. Nur, wohl werfen. Nein, ja, nein. Uh, okay. Das ist die dritte Blume. Nice. Okay, diesmal. Okay. Sieht, da, sieht da wesentlich besser aus. Das ist nix. Du darfst nicht damit spielen. Äh. Was? <lacht> Alter, also <du> diesen <lacht> sicken Move gesehen. <lacht> Der war voll sick, ey. Au. Stopp. <lacht> mach jetzt keine stampfattacke da drauf. Fallst sonst runter. Ich kann anhalten. Luft. <lacht> Au. Ich für dich Ich habe gesagt, du fällst runter. <lacht> ich wollte aber so erledigen. Genau <lacht> wie die, ja Au. <lacht> Hör Auf sie mit Stil zu erledigen. Ein Hintern aus Stahl. The bot of Steel. Hier. Ja, man auf Steel kann einpacken. Ne? Ja. Jetzt kommt der Butt of Steel. Oh Gott, glaub ne? äh, Ja, super. Äh, okay. Ah. ah! Oh nein, die Kamera! Aua. Entschuldigung! Ah. Das war keine Absicht. Ja, okay, oben. Hey. Oh, Ende. Ja, das ist Ende. Oh nice, das ist Ende. Geile Sache, komm wir gehen durch. Ja. Yay! Also wenn das irgendwie die äh, Secret Levels irgendwie sein sollen, dann sind die in Wally World aber wesentlich schwieriger. Moll ich gerade sagen? Die sind natürlich schwieriger. Vor allen Dingen das Fünfte, wo, wo wir alleine geh geh geh geh gehängt haben. Ja. Aber vielleicht kommt ja noch was Ich glaube auch, dass da noch was kommt. Vielleicht Kann doch nicht alles gewesen sein. Der Weg, der joshis letzte Level. <lacht> Sag mir nicht das, ey. Na, was will er? doch bestimmt dings ja äh ja hier kunstwerke ja. bla bla also mal sehen ah, ja ah, hier bla bla plastik bla, bla die habe ich im ersten level gesehen bla bla bla nein geh weg da kommt bestimmt noch ein boss oder so das sieht schon ja. irgendwie so aus 50 blumen 50 blumen der will immer gieriger ey Older. alter der wird immer gieriger ne? frisst da ist also mit offenem Mund so in der Kirche. Oh. Wie viel Blumen hat er jetzt eigentlich schon bekommen? 140 er irgendwie so hat es blenden. Ah, geht es auch aus dem Weg? Ja, das ich heißt, wir haben es geschafft. Eine heiße Sache. Ah, da steht das nicht. Ich, ich habe den Gipfel erreicht. Ich kann mir nicht. Diese Aussicht bedeutet mir alles. Er ja, ist ein Boss. Das ist echt ein Boss. What? ist es karmek das ist kam na gut okay dann würde ich mal sagen auf, auf zum secret finale ne? ja. er dachte baby Boss, der final boss aber ich weiß karek konor kamek da ja. das musste ich jetzt gerade einfach sagen ja das war jetzt einfach fakt okay danach kommt noch eine welt oh. nicht? hey Karmic joshi ah! ist wie ich sehe habt ihr meine geheime Heimstadt gefunden hat deine ich bin immer noch ganz erschüttert was ihr seiner hochnäsigkeit angetan habt ich weiß wo ist er eigentlich wie abgut herzlos nun dieses mal nehme ich mich eurer an den den do you even pose was zum gegen mega kam ich glaube moment mal ist es nicht der Dosenkondor? Der oh, Karmec. Karmec! Okay. Es nee. soll. das ist wirklich die Form von des Dosenkondors. Okay. Oh fuck. Uh, wir sollten nicht, äh, nicht uh, auf ja. dem bleiben, weil die können runterfallen. fallen. Oh her. Das ist jetzt irgendwie die äh, eine Ironie. Warum müssen wir jetzt gegen Karmec kämpfen? Oder war ein Der erste Boss, ja, ne. Es war der erste Boss. Der von ist der erste Boss gewesen. verhält sich in jedem als Boss. Bam. Ja. das kam weg. Uh, uh. Oh. oh, tatsächlich. Tatsächlich. Das ist so eine Art Boss Rush. Ah. Uh. Oh mein oh Gott. Uh. Aua. Oh mein oh Gott. Ah, der Boden mal weg. Oh Gott, pass auf. Äh, das Dass nicht getroffen werden. Ich möchte nur. Oh. Okay, da war knapp. Das Comic. Oh, ich hab keinen Ei. Kliff, gut. Ja. Nimm das Comic. Ich habe meine Zunge rausgestreckt. Hm. Oh shit. Äh. Oh, oh, you gotta be careful. Ähm. Ja, danke. Ahu. Oh. Okay, jetzt mal ganz ohne Witz: Das ist einfach nur krank. wird es nicht auch, ja, aber irgendwie cool. Das ist wirklich krank. Das ist krank, aber aber ziemlich cool. Man, ich habe jetzt noch keinen Schräger irgendwie gegessen. Oh, Gott. Auch. Äh, oh Gott. Und das ist alles wahr. Nee, ich glaube, das war so nicht. Oh. oh. Hallöchen. Oh. Äh, da muss ich noch rücken. A, okay. In die fresse Na. Na. Uh, oh. uh, tot <lacht> oder mega Na. Na. Na. wir tot Na. Ah. Uh. Oh Na. Gott. Oh Gott, Na. wir tot? <lacht> Ach komm, das hat da doch nicht so lange gedauert. Okay, Alter. Alter okay, das muss halt hier insgesamt vier Phasen. Wenn nicht sogar fünf? Oh mein Gott! Oder ja, so es oder sieben oder acht oder neun oder zehn oder elf oder vielleicht sogar zwei. Vor allem wir kriegen auch keine Herzen zwischendurch. Also das wollte ich gerade sagen, wir bekommen da ja keine Herzen. Was ist da denn los? Dafür, wenn man früher in den Knast gekommen. Ja. Wir das Karmek. Zack. Aber oh, wir kriegen Münzen. Ja. Das ist auch nicht schlecht. Oh dieses. Shit. ziel auf Karmek, wenn er gleich kommt. Ja, ich hab kein Ei. Ich muss ziehen. Shit. Ich muss ausweichen. Nein. Ja, Dreck. Du musst überleben. Ja, jetzt kommen sie von links. Oh äh. äh. Shit. Ist gar nicht mal so einfach. Wenn es geht. Oh. Loser legen ihn, was er nur ein Herz Warum hast du nur ein Herz? Ich bin zuerst gefahren. Jetzt warum bist du tot? <lacht> okay, ich mache taktische Sterben. Oh mein Gott, ich bin tot. <lacht> Boah, muss der Boden die ganze Zeit runterfallen, Ich stehe doch so gerne. Ja, ich eine riesen Kreissäge. Die riesig. Die einer muss springen, übernehmen dem wir den springen. okay. ich versuche auszuspringen bin. Oh Gott. wir müssen nicht mal wirklich springen, wir müssen die einfach nicht zurückschlagen. Ja. Oh, das hat schon in die Muda. Fresse. Oder? da? da? Und da? da? Da. Das gleich haben wir ihn. Ja. <lacht> Und zurück an den Absender. <lacht> okay. Aufladen. Bereit, Jotaro? Ja, jo. Ja. Uh. Da! Das war's. Da ist er geflogen. Ich glaube, wir haben es geschafft. <lacht> <lacht> Stando Power. Ja, das ist unser Stand, ja. Ja. Mekayoshi, keine Ahnung. Ja, Mekayoshi. Nee. Hey. irgendeine der Reptilienband, keine Ahnung. Keine Ahnung. Hier, Stand Users, Metal Mario Master und ihre LP. Ja. Hey, wir haben es geschafft. Ja. Mit alle Level geschafft, Glückwunsch, du hast alle Level geschafft. Okay, das ist eindeutig. Das ist wirklich eindeutig. Und wir haben Karmic bekommen. Gut. Alle Level geschafft. Du kannst jetzt Boss-Mission im Karmic Kalen Kalender... Kladder, Kladder, Kladeradatsch... Irgendwas... Ja. Unübertrefflich. Hm, was denn? Ich habe den ganzen Kampf von hier aus beobachtet. Und ich war so gefesselt dass ich völlig vergaß zu essen ich verhungere ich war arsch ist es dein ernst ja, <lacht> <lacht> <lacht> nee. Nee. never Du, der will jetzt alle Grinseblumen haben ja ja no. da war war's dann eigentlich ne? das war's dann ne? Wir haben alle Level geschafft. Wir haben den secret Final Boss erledigt. Ja, wir haben eine Menge Sachen jetzt hier nicht. Aber was soll's? Aber was soll's, weil das Spiel ist extrem lang und auf Dauer ist es nervig. Ich frage mich, noch was man bekommt, wenn man den jetzt alle Dinger gibt. Ich weiß es nicht. Das müsste man mal in dem Video nachsehen. Aber wir werden, wir sind nicht hier, um das herauszufinden. Ja. Weil es doch ziemlich, ziemlich lange dauert. Es dauert echt ein bisschen zu lange irgendwie. Ja, und ich bezweifle, dass es das wert ist. Irgendwie so, ich glaube auch nicht. Aber wie gesagt, das war Yoshi's Crafted World. Wir hatten Spaß mit dem Spiel. Es reicht leider nicht an die World dran, aber es ist immer noch okay. Ja, kann man empfehlen. Also, ja, ist putzig. Wer auf putzige Sachen steht, der ja, wer auf putzige Sachen äh. steht, der sollte wohl World und auch Crafted World spielen. Genau, Hier, noch irgendwelche abschließenden Worte? No. Das wäre es dann, bitte. Bitte ich dich den Part zu beenden. Ja, danke fürs Zuschauen und ciao, ciao. Bis zum nächsten Projekt. Jo, ciao.